Und oh, oh, willkommen, mein Name ist dann die Bro LP und ich bin Metal Mario Bros. Da du zurück so zu Bro Force. Oh, yeah. Im letzten Part haben wir mehr Gebiete befreit und jetzt werden wir noch mehr Gebiete befreit. Yeah! <lacht> ich muss sagen, wir gehen erstmal hier rein. Ne? Geheimansatz: uh, Ja, right. Aprikosen. Dies ist ein Geheimansatz. Ein einzelner Bro nutzt ein geschickt überwindet die feindliche verteidigung und eliminiert ihren anführer können wir machen Okay, das machen wir ich habe den nächsten geim genau können wir auch direkt danach machen weil ich glaube wir ja. schalten dann irgendwie sachen hier für dings frei das kann sein und story modus hier die die eher die die weniger <lacht> so. um sprinten richtung doppelt tippen ah. muss ich gar nicht okay ja. Okay. Ah. Ich hab's nicht ganz hinbekommen. <lacht> <lacht> äh. ja. Denken Sie so so. Ne? Ja. Okay, so geht's auch. Niemand so. zum Retten hier? Doch. Yeah! Thanks! Ah. Nur kaputt gemacht. Okay. Hat noch wunderbar geklappt. Ich weiß gar nicht, was du hast. Moment. Vorsicht. Okay. Nicht schießen. Ich komme erstmal rüber. Au! Ich habe gar nichts gedrückt. Ey. Ich habe auch nichts gemacht. Let's <lacht> go. Nicht schießen. Ey. Hast du sie eigentlich nur alle? Wir sind Amerikaner. Wir müssen schießen. Nein. Stimmt. <lacht> Ich glaub, ich entschuldige ich glaube da war ein bisschen rastisch ich will nicht damit ich will nicht darauf andeuten aber ich will nicht darauf andeuten dass alle amerikaner schießt würde ich ja, ja wie kommt, wie kommt ihr darüber, er darüber kaputt macht ja, ich habe äh, hab jetzt, jetzt darüber nachgedacht ich habe ich habe einfach nur geschossen ich wollte einfach schießen Oh Gott, oh Gott. Da, was? Was ist unser... <lacht> das jetzt? Ich glaube, wir sollten aber unten los. Ich glaube, unten können wir auch durchgehen. Was war das? Irgendwo hier. Ja, das macht uns Sinn. Okay, auf einmal. Ich habe auf dich geguckt. Okay. Ich habe mir einen Moment lang gedacht, ich wäre du. Ja, ich nee, bin du. Da, da, da, da oh ich lieber ich. Oh okay, ich glaube da Die müssen wir voll rennen. Na ja, kommt jetzt äh, Konzentration. So. Ja, nein! Ja, voll Konzentration! Ich bin, in, ich bin in diese eine Spalte gekommen! <lacht> <lacht> oh Mann, wie auch immer du das gemacht hast, es war ziemlich cool. Uh, und was jetzt, jetzt, <lacht> jetzt oh. gerade fragen kommst du denn jetzt darüber. Aber äh. oh, wir müssen durchgehend da durchrennen. Ey. Uh, verstehe. Okay. Okay. Also wenn das Ding kaputt ist, müssen wir einfach nur rennen. Also nicht schießen. Wenn äh. <lacht> okay oh, okay ich lebe noch cool. du lebst noch ja nee, jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr nein jetzt jetzt nicht mehr kann ich da zurück ja ne wie ein wahrscheinlicher Bro ja. So. Yeah. Ja. So. Oh, oh. <laughs> oh Gott. Geht's da weiter? War well, nicht. 3 2 one. Was? <laughs> Was? What? <laughs> <What's the> <laughs> kommen <wieder> <laughs> Okay. Oh. man denn darüber? Hm. Sieht doch gar nicht so weit aus eigentlich. Eigentlich nicht. Was? Wart. Ja, okay. Oh, warte. Mal. Oh Gott. Oh, was bringt denn da das kaputt, Oh, Okay. Aber, haben wir uns halt irgendwie verbaut, als wir irgendwie vor äh, kaputt gemacht haben oder was. Das, das, sieht, das sieht aber voll machbar aus eigentlich. Ja. Ja, ja da macht nur mehr kaputt. Na ja, er ist doch voll machbar irgendwie. Ja! Okay, einfach nach rechts, aber da recht So bist du ja Plattformmeister. Okay, Ich hab's geschafft! Ah, okay. Ich verstehe, man muss es mit dem Schwung machen. Ah, okay, ja, okay. <lacht> man, oh muss man muss das Momentum. Oh Gott, da muss er auch. Oh. oh Gott, du brauchst das Momentum. Okay. Ja, du brauchst das Momentum. Okay. Muss er danach noch sprinten? Ja, soll sollte man tun. Ja, dann ignoriere von springen dadurch da durch. Ich schaffe scha scha noch nicht bei den war. Sprung. Nein. Nein. Ich schaffe den gar nicht. Wenn er ist du sagen auch noch mal zweimal nach rechts drücken? Ja, mache ich. Weil du halt da schon irgendwie. Warte. Hm. 3, 2, Warte mal, mal muss ich den Ding ausschalten. Ich schaff da gar nicht, ey. No. Ja, du machst den Boden da unten kaputt. <lacht> ja. Ich krieg da gar nicht hin, ey. No. <lacht> Das hast du es geschafft. So. Oh, du bist drüben. Das ist das Ziel. Das, das, das ist das Ziel. Nein, nein. <lacht> Ich wusste so weit, der hochgeht. Nein. Ja, was ja. ist Einfach durchrennen. Ich bin einfach nur durchgerannt, ey. Na gut, rennen wir einfach durch. <lacht> Au. Au momentum verloren Aber da schon der Tierwand. Nein. Ja. <lacht> nein! Okay, ich glaube, man muss gar nicht. Man kann schon da oben rennen, glaube ich. Ja. Ja. Oh, nein ich, ich schaffe den Sprung nicht. <lacht> oh. Wie oft müsste er noch sterben, bros Alter! wird oh. so schnell. Ah. Ja und jetzt muss hey. <lacht> ich ihn als Plattform benutzen oder was ich wollte eigentlich den Boot wegsprengen. Ich komm ich rutsch immer ab, ey. Nein! Ja, warte, okay. Komm noch mit! dass sie nur ignorieren die schießt also wirklich auch ja die würde dich auch ignorieren ich glaube, wir mal an die vorbei ja, ein springender boden da irgendwie weg ne? aber ja das, das ist mein plan gewesen ah. Es ist einfach ausgeklappt. Warte. Ja. da wird ist Leben. Ja, bringt auch so viel. Komm noch mit. <lacht> ich habe mich das Leben hier noch weiter irgendwie. So. Bestimmt irgendwie. Da muss er du auch durchrennen, durch die. Einfach durchrennen, die ganze Zeit. Genau so. Ah. Wenn ich nur den zweiten Sprung mal schaffen würde. Nein, die Kamera. Kamera. Los geht's. Let's do this. Der Typ klingt voll frustriert. Ey. Let's do this. Ich bin auch frustriert. Oh nein, oh nein, oh nein, Aus ja, okay. Endlich! oh nein, okay. <lacht> ja. oh oh oh uh, es ist es ein geheimer macbro ist tief hinter den feindlichen Linien auf einer mission zur naja ermordung des anführers des terroristen <lacht> passiert halt ne? ja kann passieren hm. oh, wir müssen wir ma spielen ja, so oh. erstmal mal rausspringen. Ja. Was? Was war das? Bro! <lacht> Ich habe mich gewundert, warum ich keine trutanbomben bomben einsetzen konnte. Ich hab gar keine. Keine Munition. Oh ich schnippte gerne Chaos. Und, und. Oh. oh. oh. Wir haben eine amerikanische Frage. Ich dachte, die gehören zu uns. Nee, die mögen uns glaube ich nicht. Oh, oh Gott. Oh Gott, was Hm. das? Hmm. Tot. Nein. Was ist das hm. was hier? Wir sind doch überall Explosionen jetzt so. <laughs> ja. ja das also in der Welt. ich da fängt an zu schießen so ich da durch geht was das? Warte. Oh, nein, <lacht> oh, <lacht> der andere oh, ist ja schon <lacht> Ich hab den großen erledigt, der andere ist keine Gefahr mehr. Ouch. <lacht> was das? Oh. Maybe we probably be fans there. Oh, bro boss. <lacht> Nein, das ist Jetzt so mal dieser eine Schuss. Ja. Okay, der Hagel und Schüssen ist vorbei. Jetzt kann ich nur noch Aua. Oh, ich bin tot. Ich glaube oben ist ehrlich gesagt sicher an, ne? Jetzt manchmal, wir haben mal Nahkampf angefällt. Aber, Aber wer, wer, uns was? Wie bin ich gestorben? Da wollte ich nicht kaputt machen. Da war ich <lacht> Oh Gott, ich wollte hier gar nicht rein. Oh, ah, sieht die Broforce. Huh? Bin doch mein ja. größter Fan. Ah, ja, oh, Hund, Hund, Hund, Hund, Hund. Oh, oh Gott! Nein, der Hund hat dich zu tode geklappert. <lacht> <lacht> Dieser eine Schuss. Ich <lacht> war mir voll verzöger, gestorben. <lacht> Nein, oh. Wir kriegen das hin. Ja, das ist nicht so schwer. Wir uns Gib das nicht auf, doch nicht. Ich kann einfach durch, ne? No, glaub nicht. <laughs> Ich habe immer jemanden, den Hund. Äh, weiß nicht, wie auf deutsch heißt. Shut that dog up! Jetzt habe ich auch so einen Film. Nein, nein, nein. Oh Gott, oh Gott. Oh, sehr gut. So. Ah, du kannst den auch total mit anbringen. Ja. Ah, cool. Denke mal ab. Hier, boom. Da war's. Nein! <lacht> Seine! Checkpoint! Woohoo. Thanks, man! Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott. Ihr habt den schon gesehen. Ach. Oh no. Okay. Okay, oh cool, aber wir starten oh. wieder vom Checkpoint. Ich gerade jetzt Munition. Nein. <lacht> erlebt lebt noch, das gibt's nicht. Ja, komm noch näher. Sehr gut. überlebe ich das hier die ganze Zeit ja, habe keine ahnung Boah, wie habe ich das überlebt oh mein Gott. Okay, wir yeah. haben es geschafft, wir geschafft. RC Car Crate ich weiß nicht was diese hey. ganzen sachen sind ich auch nicht jemand items irgendwie keine ahnung ja. dann gehen wir mal weiter richtung 6 ja bestätigte Berichte von MVWs in Jaupin rechtfertigen einen präventivschlag. Ihr kennt eure Aufgabe. Bro Force. Yeah. Was Sie sagen, Mr. Präsident. Ja. Yeah. Whatever you say. <lacht> so. <Mach mich>. Boah. <lacht> Was bist du eigentlich mit dem Controller oder mit dem äh, also mit dem D-Pad oder mit dem Stick? Äh, mit dem Stick. Ah, ich auch. Ja. Auch. Ja. So. ja, ich auch. Glaub, ich glaube ich habe Schwein Sch getötet. Das, das arme Schwein. Der arme sau. Ich ich, ich habe Leute wiederbelebt. Die helfen uns. Ah. Das Ding unsere kleinen Lacke ein. Am <lacht> Typ von der Klippe geworfen. Au, du hast mich getötet. Warte, was, was habe ich gemacht? Was irgendwie eine Explosion verursacht. Nein. Ich wollte sagen, da nicht runter, wollte ich gerade sagen. Erst in der Luft. Das ist Munition. Dreck. Nochmal. Irgendwann habe ich den. So. Nein, da reicht er ja nicht. Yeah. Nein! Nein. <lacht> der Stein voll auf den Deckel. Oh Gott. lebt den wieder. Genau hm? oh, den. Kannst du wieder beleben? Wieder? Äh. Ähm, also ich hab's mit Y gemacht. Aua. <lacht> Sorry, der wird da schon reißen. Das Schwein. Ach ja, der hat eine Lenkrakete. <lacht> oh <Gott>. Okay. ich <lacht> also mit dem Schwein gemacht? Ach, ich habe einen Elektroschock als Nahkampfangriff. Deswegen. Ja. Yeah. Schließt sich Amerika an. Du hast sie getötet. Und der Fehler Kämpfe für Amerika. Hier, yeah. schließt sich Amerika an. Du auch. Er hat erstmal Amerika angeschlossen, dann habe ich den sein Haus kaputt gemacht. <lacht> Nein, der Hubschrauber! Ich <lacht> keine Leider. Okay, Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was hier abgeht. Ist nicht das erste Mal, dass das passiert, deswegen haben wir einen zweiten Hubschrauber geschickt. Yeah! Wir verstehen, dass das manchmal passieren kann. Genau. Ah. <lacht> Runtergefallen. Hm. Was aber Ha! strategie ein Ha! Okay, ha! hat nicht so ich, ich, ich nutze Taktik und Strategie. Oh. Würde weg ist jetzt sagen. So. Tags ist extrapoliert, also... kann es ja nur ein Erfolg sein. Und doch groß. Oh, das ist gut. Ah oh, nein, ich bin tot. Ich habe noch einen dritten. <lacht> Was? So, ich oh, habe oh. Oh, ich lebe noch, weil einer am Leben war. Cool. merker Und da bist du wieder. Ah. Bist du wieder da? Oh, natürlich. Uh. Oh, Gott. Was oh. da passiert? Ich war doch der Auserwählte. Jetzt die Kohlen in alle zurückschießen kann, auch oh gerade. auch oh. hat. Hm. Taktik und Strategie. Ja! Du bist wieder da. Ja. Immer höher. Nein. Was? <lacht> da sind Leute Was? ausgeregnet Boah, <lacht> der <haben> <lacht> Das möchte so und das heißt, ich kann alles jetzt mal wegballern. Genau. da war es weg <lacht> so schnell geht's ne ja Befreu mich ich habe dich befreit also. ich würde weggehen nur oh, deswegen oh. Oh. Sehr gut. Hallen yeah. komm raus hier. Oh. Gitarren Solo. Echt wieder Power Ranger Thema. Let's go. Oh. Schließe uns an. Schließe uns an wir wissen schon was wir tun Ja. wir wissen was wir tun aber im grunde genommen wissen wir es nicht ja. wir haben genug macht vielleicht nicht genug geld genau. aber genug macht Genau. Nein, warte. Oh. Einfach ausgeschubst, ey. Nee, an dir rangehen mit meinem Schwert. Du kannst auch mit Messerchen werfen. Ah, das ist das, was du immer machst, okay. Genau. Unser Boss. Da? Was? Wahrscheinlich, weil nicht. Was man nicht sieht, ich habe eine Errungenschaft vorgeschaltet Ja, ich auch. Nein, geh weg, geh weg, geh weg. Oh Gott. In der Ausnahme, Alter, was war das denn? Boxen einfach weg? Yeah! Oh Brochet. Oh, Box! Box! Box! Box! Box! Box! ist Box! Oh. Ja, ganz Sa guter Film, äh, Machete Sa und, oh, und Machete Kills. Sag mir gar nicht, ehrlich gesagt. Okay. Scheiße. Nein. Ich hab kein Leben mehr. Nein. Ja. Yeah. Nein. Ich bin so dumm. <lacht> du hast ihn einfach weggeworfen. <lacht> ja, natürlich. So. Ja. Mann, das ist das letzte Level. denke ich auch. Oh, komm, komm mit Kämpfen für Amerika. Ja. Ihr habt keine Häuser mehr. Äh, ihr gehört jetzt zu Amerika. Ja genau. So läuft das, nicht anders. Ja, es ist es ist Machete. Vielleicht wenn wir jetzt hier zum Beispiel einige Charaktere hier die Referenz nicht kennt, vielleicht wisst ihr es ja. Schreibt es in die Kommentare. Ja. Hier kommen viele Charaktere vor, von denen ich schon mal gehört habe, aber noch nie irgendwie was geschaut habe. Irgendwie Bro glaube ich, von die Hard. Ich weiß, da ist ein ja. Film, aber da habe ich noch nie gesehen. Stimmt, langsam ha, ha, muss man gesehen haben. Ja, so sollte man zumindest. Oh, und hier haben wir einen Boss-Gegner. Do you Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter! Weißt, wie viel Schaden er gemacht hat? Welche mal treffen würde damit? Gott. Oh, zweite Phase. Natürlich okay. haben an den angebracht. Ich bring mich näher an ihn ran. Ich werf meinen Toten auf ihn. Nein, jetzt bin ich mal anders. Ich immer noch. Ja, nee, wir mal noch. Oh Mann, der muss doch jetzt mal tot sein. Ich <lacht> habe aber alle meine Sachen. Na, okay. Na, oh, Amerika! Ja. Jetzt laut! Dann so, ja er bitte fünf, fünf Au. Krank, ich bin gestorben! Hilf mir! Hilf mir! Ich bin auf einer Granate ausgerutscht! Ausgerutscht und gestolpert! Ja. 8 und 7. Okay, warum sagen die erst 8 und dann 7? Das sind sieben. Kastanie. K Kastanie! Ich hatte das für ein Haar, ich hab's gerade für Kirsch. Okay, aber das war's für diese Folge wieder. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal in Und dann vielleicht noch, acht, wenn wir schnell ja. genug sind. Aber nur wenn wir schnell genug sind. Ja. Ja. So